Ganz klar Mannschaftsleistung, ähm, geschlossene, ähm, wirklich konzentrierte Mannschaftsleistungen von, von allen. Ähm, sehr gut verteidigt, dann äh, immer wieder gute Angriffe ähm, nach vorne gehabt und auch phasenweise wirklich äh, das Spiel dominiert. Überragende zweite Halbzeit. Ähm, ja, so, so macht das Spaß. auch so das erste Meisterstück für den Trainer jetzt? Ach, das ist ja... Das ist ja natürlich für alle das wichtige Spiel. Wirklich, aber natürlich äh, äh, hat das Trainerteam einen richtig guten Job ähm, gemacht, haben nicht ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen anders gespielt, als wir das vorher gemacht haben, haben ein bisschen, ähm, oder nicht bisschen sondern haben äh, abgewartet auch mal ähm, nicht immer vorne gepresst und äh, ja, einfach äh, wirklich eine gute, clevere Leistung. Na, Stani war überragend, wirklich muss man sagen, der hat überragend gespielt. Also ich habe mich echt gefreut für den Jungen, weil äh, ähm, er hat sensationelles Spiel gemacht, hat uns, glaube ich, alle begeistert heute und äh, natürlich... Ja, ähm, kann man dann keinen rausnehmen, ähm, aber ich freue mich, weil er einfach ein junger Spieler kommt aus unserer Akademie, ist und, äh, ja, und ähm, natürlich mit seinen Problemchen in der letzten Zeit, ähm, aber heute war er einfach ähm, sensationell. Natürlich ähm, Jo, Leon, ähm, King immer wieder und natürlich Upa, ja, ich kann die alle aufzählen, die haben äh, heute wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wie ich gesagt habe, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Musst du mit äh, Cancelo vielleicht auch noch äh, sprechen? Ich meine, der kam ja hierher, Spielzeit zu und sitzt halt auch relativ viel draußen. Danke, Torben, dass du, das, äh, dass du mir sagst, dass ich mit den Spielern sprechen muss. <lacht> nein, das ja schon, nein, nein, das haben wir schon gemacht, macht dir ja keine Sorgen. Trainer hat das gemacht, ich habe es gemacht. Ähm, der Joao wird noch ganz wichtiger Spieler. Ähm, klar hat er jetzt ähm, ein paar mal, ähm, mal nicht so trainiert oder nicht so gespielt, wie er sich das selber auch vorgestellt hat. Aber, ähm, er, wir, wir, haben, äh, wir kommunizieren sehr gut mit ihm. Er, er ist wieder wirklich sehr positiv. Auch heute schon alleine, äh, wie er sich gefreut hat äh, bei dem Tor. Das äh, weiß ich, äh, wie er sich fühlt. Und äh, er ist ein überragender Spieler und wird richtig wichtig für unsere Mannschaft. Auch Alfonso habe ich nie gesagt. Also auch sehr gutes Spiel gemacht, wenn du das so willst. Leroy hat äh, sehr sehr gut gespielt heute hat äh, zwar kein Tor gemacht aber ähm, hat genau das gemacht äh, was wir von ihm erwarten ähm, hat äh, diese Konter gemacht natürlich ein oder andere Mal vielleicht hätten wir das besser ausspielen können aber ähm, so stellt man sich das vor wenn die Jungs reinkommen dann ähm, dass sie so Gas geben und natürlich Serge äh, tut gut äh, so ein Tor klar oh, ich schaue jetzt erstmal auf Augsburg ähm, das ist jetzt wieder täglich Brot. Wir ruhen uns jetzt aus zwei Tage und dann Samstag greifen wir wieder an. In der Champions League warten wir einfach ab und wollen wieder, egal wer kommt, genauso konzentriert spielen.